Hallo, hallo, hallo zu einem neuen Autofritz-Video. Ich habe wieder mal etwas aus meinem lustigen Ordner. Heute kein Gedicht zum Geburtstag, sondern eine Rede. Und diese Rede heißt, alte Schachtel zum 50. Geburtstag. Ähm, ja, wäre vielleicht gut, wenn es von einer Frau vorgelesen wird, ähm, beim Fest, wenn es dann hart auf hart kommt und nicht von einem Mann. Da gibt es noch so ein paar dazu, Club der alten Säcke. Ähm, dass soll dann eher von einem Mann vorgelesen werden, aber das hier besser von einer Frau. Kommt sicherlich besser an. Okay, alte Schachtel. Steffi, du alte Schachtel, wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass nunmehr auch für dich der Tag gekommen ist, an dem du in den Club der alten Schachteln aufgenommen wirst. Alte Schachtel, du hast lange auf diesen Tag warten müssen nachdem wir uns über einen längeren Zeitraum, deine Lebensgewohnheiten, dein Verhalten gegenüber deinen Mitmenschen, die Wahrnehmung deiner Pflichten bei der Firma Punkt. dein Auftreten im Kreis deiner Familie und vor allem deinen Umgang mit anderen alten Schachteln sehr kritisch beobachtet haben, sind wir einstimmig zu dem Urteil gekommen, dass du eine typische alte Schachtel bist. Alte Schachtel zu sein, Heißt nicht, die Hände in den Schoß zu legen. Achte vielmehr darauf, dass dein Auftreten in der Öffentlichkeit stets so ist, dass man dies sofort als alte Schachtel erkennt. Durch die Aufnahme in den Club bist du berechtigt, ab sofort gut sichtbar diesen Orten zu tragen. Alte Schachtel. Trägst du dieses Abzeichen, so hast du eine Unmenge an Privilegien. Bei der Firma Punkt ist es dir ab sofort gestattet, um deinen Hals ein Schild mit folgender Ausschrift zu tragen. Hier arbeitet für sie die alte Schachtel Steffi. Es ist dir außerdem gestattet, deine Unterschriften mit dem Zusatz alte Schachtel zu ergänzen. Der Empfänger einer solchen Nachricht ist dann verpflichtet, sich für drei Sekunden von seinem Platz zu erheben, in voller ergriffenheit in gedanken an dich zu fahren um dann zu hauchen ach ja die gute alte schachtel steffi bei deinem anblick haben alle deine freunde sich von ihren stühlen zu erheben und gemeinsam im chor laut und deutlich zu sagen liebe steffi verehrte alte schachtel wir versprechen dir hoch und feierlich deinen reizenden freund ehemann walter bei unseren Zusammentreffen nicht mehr zum Saufen zu überreden. Alte Schachtel, ist in deiner Eigenschaft ist es dir nicht mehr zuzumuten im Haus, im Keller oder im Garten niedere Dienste irgendwelcher Art zu verrichten. Hier dürfen nur übergeordnete Tätigkeiten übertragen werden. Wenn du unser Ehrenabzeichen trägst, ist es deinem Mann auferlegt, dir unaufgefordert die Hausschuhe zu bringen vor dir niederzuknien und dir beim Anziehen des Schuhwerks freundlich und zuvorkommend zu helfen. Am Frühstückstisch hat er dir unaufgefordert, die Zeitung zu reichen. Beim Verlassen deines Hauses hat dein Ehemann Walter dir Geldmittel jeglicher Währung in ausreichender Höhe zur Verfügung zu stellen. Steigst du des Abends mit diesem schmucken Orden ins Bett, ist es deinem Ehemann strengstens untersagt, dich mit den Worten zurückzuweisen. Dreh dich doch endlich um und schlaf, du alte Schachtel. Ich muss morgen früh um 4 Uhr aufstehen. Zuwiderhandlungen seinerseits kannst du anzeigen. Die Tat wird dann von dem Ältestenrat der alten Schachtel verhandelt und das Strafmaß nach der alten Schachtelverordnung festgelegt. Denke immer daran. Alte Schachtel zu sein, ist ehrenvoll und etwas sehr Schönes. Bemühe dich also um ein vorbildliches Verhalten in der Öffentlichkeit, damit du mit 60 bedenkenlos den Titel Uralte Schachtel erhalten kannst. Erhalte deine Gesundheit, um eines Tages auch noch den Titel Steinalte Schachtel zu erhalten. Alte Schachtel, feiere dieses Fest also nicht in erster Linie wegen der Vollendung deines 50. Lebensjahres, sondern vielmehr und insbesondere als Ehrentag wegen der Aufnahme in den Club der alten Schachteln. Lasst uns nun das Glas erheben und gemeinsam auf unsere alte Schachtel, Steffi, anstoßen. Unsere alte Schachtel, Steffi, sie lebe hoch, hoch, hoch. Willkommen im Club. Ja, das war's. Ähm, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Ein, ähm, ja... Einen Kommentar da lassen und natürlich den Kanal abonnieren. Nicht vergessen, bis zum nächsten Video, euer Auto Fritz. Ciao, ciao.